Zurück zu Pokémon leuchtende Perle. In der letzten oder sogar vorletzten Folge haben wir ein Fahrrad erhalten mit einem sehr interessanten Fahrradoutfit, was glaube ich auch sehr an Schwert und Schild angelehnt ist. Das Outfit: also Wir können normal, wir können so einen normalen Gang fahren, zum weit halt ein bisschen schneller zum Rennen, oder wir können mit einem blitzschnellen Gang fahren und dann sind wir naja blitzschnell oder oh, sind neue Gegner, neue Trainer. Ja, ich wollte euch nur das Fahrrad mal zeigen, für die, die es nicht mitbekommen haben. So, auf dieser Route gibt es noch einige Trainer, die wir bekämpfen können, wie zum Beispiel den hier. Haha, wer viel lacht, im lacht auch das Glück zurück. Ach ja? Ist das so? Viel Lachen bringt Glück, sagte. er? Weiß er nicht. Es gibt da ja andere Sachen, die auf jeden Fall Glück bringen, falls man daran glaubt. Zum Beispiel so Glückskleeblätter oder... Ähm, ja, was, was gibt es noch? Es gibt auch viele Sachen, die Pech bringen. Zum Beispiel, wenn ein äh, Spiegel zerbricht. Hast du jahrelang Pech oder sowas. Ähm, da gibt es auf jeden Fall sehr viel Abwechslung bei solchen ähm, Sachen, die einen Glück bringen und nicht Glück bringen. Ich meine, Magneten bringen einen auch irgendwie Glück oder so. Ich kenne mich damit nicht hundertprozentig aus. Aber ich habe als kleines Kind immer gedacht, dass man, ähm, wenn man ein, ähm, vierblättliges, vierseitiges, wie auch immer das heißt, so, ein Kleeblatt findet mit vier Stellen. Mit vier, ja, weiß nicht, wie das heißt. Aber wenn man so ein vierstelliges Kleeblatt findet, dann hat man irgendwie Glück. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe nie eins gefunden. Das war, das war ziemlich traurig. Ich habe nie ein, ich habe nie ein vierseitiges Kleeblatt gefunden. Aber hey, Tails hat ein Level up, das ist doch cool. Uh, Wasserdüse. Sehr gute Attacke. Ähm, weil diese Erschlag-Attacke stütze ich der Anwender so schnell auf das Ziel, dass er quasi unsichtbar wird. Ja, also Ruckzuckieb, aber als Wasserattacke. Ist halt exakt das gleiche, wie ihr sehen könnt. Aber, naja, Barmelin ist halt ein Wasser-Pokémon, deshalb nehme ich die Wasserattacke mit. <lacht> ja. Sonst ist es eigentlich die exakt gleiche Attacke, nur dass es halt einen anderen Typen hat. Und anders heißt. Aber es ist das gleiche. Ja. Auf jeden Fall ähm, glaubt ihr so an Glück und Unglück? Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, nicht an Glück und Unglück glaube, aber ich finde halt, wenn man sagt, ja, wenn du das glatt findest, dann hast du jahrelang Glück oder wenn du den Spiegel zerbricht, hast du jahrelang Unglück. Also, was glaube ich nicht? Haha, ich muss lachen. Ich kann nicht anders. <lacht> okay. Der Typ hat wohl Spiegel zerbrochen. <lacht> du brauchst dich nicht zurückhalten. Lache ruhig über mich. <lacht> Nein. Eine Kapsel Angriff Plus. Hab ich ja noch nie benutzt, die Dinger, aber vielleicht mache ich das mal. Aha. Schaut euch mal diese Stelle an. Ich wette, dass man hier in der, in der Nähe was findet. Ja, man kann hier schon sehen, dass hier irgendwas ist. Ja, hier ist was. Sonderbonbon. Sonderbonbon. Also ich werde wie gesagt nicht alle unsichtbaren Items äh, suchen, aber wenn ich mal welche finde, dann finde ich halt mal welche LOL. Aber auf, lass uns keine Zeit verlieren! Alright. Du du du du, du, du, du. Hanne! Mediti <lacht> ist immer so komisch, dass äh, Mediti in den neuen äh, Spielen bzw. halt einfach in den 3D-Spielen nicht mehr so in der Luft so schwebt, so am meditieren der Name schon sagt, sondern dass es halt äh, steht und so eine Kampfpose macht, wie so ein Kickly oder so. Und das, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil Mediti war für mich immer das meditierende Pokémon. Mit entweder den Ohren unten, wie bei Mr. Crocker, so wie jetzt bei weiblichen. Oder normal oben, wie bei im ländlichen. Ähm, naja, keine Ahnung. Ich, ich, ich finde es irgendwie ein bisschen seltsam, dass sie sich da so umentschieden haben. Aber gut, es gibt viele Entscheidungs- äh, äh, uh, ja, viele Entscheidungen der Pokémon-Animation, die ich nicht nachvollziehen kann. Bestes Beispiel ist auf jeden Fall Tornupto, ich meine. Die ganze Entwicklungsreihe. D wo sind die Flammen auf dem Rücken? Wo? wo haben, warum haben sie die vergessen? Ich meine, ja, okay, die kann man ganz kurz sehen, wenn das angreift, aber... Das reicht mir nicht. Nein. Nein, das reicht mir nicht. Es wird doch überall online, ähm... Wenn man äh, über Tornokto redet, kommt auch immer so ein äh, Fan-Animation, was es alles viel besser macht. Das kann nicht sein! Lass uns doch mal kämpfen! Oh, richtig. Meine Pumpe können ja nicht mehr. Ja, du kannst ja gerne kämpfen, aber fürs <lacht>, halt drauf gehen, ne? Ja, ich mag, wie du kämpfst! Äh, danke? <lacht> okay. So, das waren die Bonusgegner. Das ist ja ein anderer Weg. Hier geht's eigentlich lang in diesen... Da Double Battle? Haben wir den schon gemacht? Anscheinend haben wir den schon gemacht. Einen zu übertragen kriegen wir dann noch hier zwischen Geschenk. Oh. Wie schnell er sich umgedreht hat. Ich habe gerade den Kraterberg durchquert. Trotzdem habe ich noch Luft für einen Kampf. Aha. Zwei Pokémon aber nur noch. Albrecht. Das soll mir recht sein. Aber wie schnell er sich umgedreht hat. Als hätte er einfach nur so getan, als würde er irgendwo anders hingucken. Damit ich da durchlaufe und er sagen kann, ha, ich wusste, du wirst hier mal laufen. Na, schon schlauer als die meisten anderen Trainer. Die meisten anderen Trainer stehen einfach nur rum. Und dann gucken sie irgendwo hin. Oh, Bronzel. Kling, kling. Ich wusste nie, was Bronzel darstellen soll. Ich denke mal, es ist ein Teller. Oder ein Spiegel, oder... Es ist irgendwas aus Stahl. Das, das glaube ich, das können wir alle erkennen. Dass das aus Stahl ist. Und dass ich dafür vielleicht mal Tricky benutzen sollte, weil Stahl kann man erhitzen mit einem Tricky. Dann <lacht> also versuchen wir das mal. Flammenrad Da wird ja nichts angezeigt wegen Effektivität. Einfach... Hab's auch schon mal gesagt, aber einfach weil man das Pokémon noch nicht gesehen hat. Man kriegt ja nur Tipps bei Pokémon, die man schon bekämpft hat. Das schien dich nicht sonderlich anzustrengen. No, nicht wirklich. Ich ruhe mich besser ein wenig in Ärztelingen aus, bevor ich wieder zum Kraterberg aufbreche. Das ist eine Idee, du. Das ist eine Idee. Okay, ist das der Kraterberg? Okay. Moment, was? Äh, eigentlich habe ich jetzt äh, erwartet, dass ein äh, äh, das, okay, ich habe ich hab einen NPC erwartet an dieser Stelle, aber irgendwie kam da keiner. Okay, das war das nur ein Platin so. Okay, statt jetzt kämpfen war dann halt nicht, kein Rivalenkampf. Okay, da da der Kraterberg, ein wirklich großer Berg. Ich meine, das ist der größte Berg in Sinnoh. Oder allgemein auch in den meisten Pokémon-Regionen ist das hier der größte Berg. Und, ähm, ich meine, ja, er ist ziemlich groß. Oh! <lacht> wie der entschuldigt <in> aussieht. <lacht> okay, mal bleiben wir ernst. <lacht> weißt du, wie unsere Welt entstanden ist? Einer Theorie zufolge soll der Kraterberg der erste Ort sein, der sich in der Sinnoh-Region geformt hat. Damals war die Welt noch jung. Es gab keine Konflikte, keinen Streit. Pokémon-Kämpfe und Konflikte sind etwas völlig unterschiedliches. Wenn du ein richtiger Pokémon-Trainer sein willst, solltest du das niemals vergessen. Allerdings ist der menschliche Geist schwach und daher bezweifle ich, dass du den Unterschied verstehst. Entschuldige mich. Okay. Ciao, blauhaariger Mann. Der war nett. Er hat irgendwas über seine Erfahrungen mit Pokémon oder so gelabert. Keine Ahnung, was er wollte. Komischer Blut. Egal. Da ist schon der Ausgang. Also zumindest fürs erste ist hier der Ausgang. Weil noch können wir hier nirgendwo lang. Außer halt den Weg, den wir gerade lang gehen. Aber ich kann euch versichern, der Kraterberg wird noch ein riesiger Ort später für uns sein. Aber jetzt sind wir erstmal auf Route 208 angekommen. Einer riesigen, naja, Bergroute könnte man sagen. Du drehst dich nicht um? Das ist gut. Und du? Und du? Dieser Karate-Kämpfer hier wird dich jetzt pulverisieren! I think not. Du, du. Sollte vielleicht weg wegtun, weil er äh, nicht mehr so viele Leben hat und ich habe jetzt äh, keinen Bock zu heilen. Ich bin einfach zu bockig, um zu heilen. Na, ja, Wir werden mal gucken, ob wir es überhaupt brauchen. Wir sind doch stark genug alleine, ohne Heilung. Bam. Oh, Vergeltung. Oh. Nein. Oh, das wär, wenn das jetzt ein noch gewesen wäre, dann hätte ich mich äh, sehr geschämt. Äh, na, aber das war jetzt Glück ne? Verdammt, jetzt ist Pummelin dead! Wir müssen das heilen, irgendwie. Oh Gott, Check rein macht sich Sorgen. Oh oh, weil sein Freund gestorben ist. Er ist ja nicht gestorben, wir können ihn dann wiederbeleben. das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist nur, jetzt sind wir ein bisschen in die Enge gedrängt. An unsere Auswahl an Pokémon. Jetzt haben wir keinen wasser mehr zur Verfügung und es levelt auch nicht mehr. Mir fehlt es immer noch an Kraft. Ich muss noch viel weiter trainieren. Das gilt auch für mein Pokémon. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt tun soll, aber ich habe noch Beleber. Da kann man nämlich Untergrund auf äh, ausgraben. Egal, in welchem Punkt du spielst, kann man immer Beleber ausgraben. Eigentlich kriegt man die, glaube ich, erst in der nächsten Stadt, aber wisst ihr was? Ich meine, ist das nicht wirklich Cheaten, weil ich habe ja einfach nur im Untergrund ein bisschen gespielt, um die zu bekommen. Ich, ich benutze jetzt mal einen und benutze auch mal ein paar Tränke. Ja, nicht zurückgehen, ein paar Tränke benutzen. Aber das ist auch das Ding, weil die beiden haben ja beide ein Item. Jack Ryan hat ja ein Item, was es schneller macht und Tricky hat ein Item, was Giftattacken verpusht. Push, push. Aber Tails hat noch nichts. Ich weiß nicht, was ich teils geben soll. Vielleicht kriegen wir irgendwann noch was. Was ist das hier eigentlich? Diese Felswand ist sehr uneben. Ob man sie mit Hilfe einer VM-Attacke wohl erklimmen kann? Aha, spiel mal wieder am Spoilern. Cool. Eine Kapsel X-Initiative. Ich habe gehört, die X-Items sollen sehr, sehr op sein in diesem Spiel, aber I don't care. Ich benutze sie sowieso nie. <lacht> du bist doch nur ein Kind! Wie willst du einen erwachsenen Mann wie mich besiegen? Wir werden ja sehen. Ja, wir werden ja sehen. Und deshalb ist es gut, dass wir ein Wasser-Pokémon haben. Weil unser Pflanz-Pokémon hat sich ja schon entwickelt. Aber das Wasser-Pokémon von uns muss sich noch entwickeln. Hier kannst du schön, schön, ganz viel leveln. Mit aqua Knauer und Dead. Ja, und das äh, andere Fisch von ihm können wir auch easy peasy down kriegen. <lacht> es ist irgendwie das exakt gleiche Pokémon. Wow, Game Design. Mal gucken, ob das Masteranalyse sogar ausreicht für das Ding. Müsste eigentlich, ne? Ja, ich wollte schon sagen, müsste eigentlich sogar ausreichen. Geh doch schneller. Von da. Egal. Ich bin ein Erwachsener und wurde von einem Kind besiegt. Junge. Du hast zwei Kleinstein. Ist das dein Ernst? Du fragst dich, warum du besiegt wurdest. Das war beeindruckend. Das macht bei Pokémon-Kämpfen wo keinen Unterschied, ob man alt oder jung ist. Es macht eine, Das macht keinen Unterschied, aber es macht einen Unterschied, ob du gute Pokémon hast oder nicht. Mein Gott, fang den Onix oder sonst was. Und ich gewinne, jetzt du dann dein Essen mit mir. Äh. Wie alt bist du? Moritz, du siehst mir aus wie ein äh Ganz alter Mann, und ich bin noch eine, eine, eine 10-jährige Trainerin. Ich weiß nicht, ob ich mein Essen mit jemandem wie dir teilen möchte. Ich, ich möchte nur gegen dich kämpfen, um dich halt von deinem Geld abzuzocken, und das war's. Guck mal, der Typ macht's aber richtig. Onyx ist schon mal besser als Kleinstein. Guck mal, es hat sogar robustheit Also, komm. Ich meine ja, Kleinstein, wenn du es entwickelst zu einem Rock, kann es was machen. Dann, dann ist es gar nicht mal so schlecht. Aber Kleinstein selbst ist einfach schlecht. Sorry, dass ich hier die ganzen Kleinstein-Fans alle haten muss. Kleinstein selbst ist schlecht, es kann nichts. Die Weiterentwicklung, Georock, die kann was. Aber Kleinstein nicht. Na ja gut, Onix kann auch nicht wirklich was, aber er kann ein bisschen mehr als kleinstein. Also come on. <lacht> du, du, du, du. Ich bin sprachlos, aber mein Magen knurrt weiter. Ähm. Um, okay. <lacht> Jetzt habe ich noch Werbung bekommen. Vielleicht esse ich ein paar Bären. Moment mal, ich bin doch kein Pokémon. Ja, du hast deine Midlife-Crisis. Ich hole mal das Item hier. Mit einem wilden Bidiza. Ich finde es sehr, sehr cool, wie dieser Strich, der da kommt, wenn man das Bidiza oder ein Pokémon einsetzt für die AVM-Attacke. Das genauso ist aussieht wie damals. Das finde ich sehr schön. Oh, uh, hohes Gras ist hier. Und die will bestimmt kämpfen. Ja, die dreht sich sogar im Kreis so. Ich habe übrigens einen Tipp bekommen für die ganzen Blumen. Äh, Blumen, Beeren. Wie man das effizienter machen kann mit den Bären Und zwar wenn an einem Feld Das ist ja so vierstelliger Feld Wo du vier Sachen platzieren kannst Und mir wurde gesagt Wenn alle vier die gleiche Beere ist Dann kannst du alle vier gleichzeitig bewässern Und sparst somit ein bisschen Zeit Und das möchte ich mal ausprobieren jetzt und deshalb machen wir jetzt ein kleines Experiment Indem wir Ja ich muss irgendwas viel haben halt ne Machen wir zum Beispiel mal die Maronbeere Ups noch nicht Noch nicht ich will wissen, ob das stimmt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das stimmt. Aber ich weiß es halt nicht, ne? Zack. Machen wir jetzt einfach die Maronbeere. Die habe ich nämlich gerade viermal. So, und wenn ich jetzt bewässer, sollte es alle treffen. Tatsächlich. Tatsächlich. Es ist alles nass. Hä? Ist doch, ist doch... Oder kann man die mehrmals gießen? Kann, kann man die... Okay, man kann die mehrmals gießen. Dann lasse ich sie lieber, sonst äh, trinken die noch. Tipps zu Trainer, Nachdem du eine Bär gepflanzt hast, achte auf die Farbe der Erde. Ist die Erde dunkel? Hat sie genügend Feuchtigkeit? Ist sie nur noch hell, sonst sollst du sie mit einer Gießkanne wässern. Na, ja, sie hat doch genügend. Ist doch gut. Villa des Bärenmeisters. Gratis Bären für alle. Oh mein Gott, ja. Ich bin gratis Bären. Voll der Bärenfan und so. yeah, Ich war nur Sachen geschenkt bekommen. Alle also nennen mich den Bärenmeister. Ich verschenke täglich Bären, weil ich möchte, dass die Menschen sie zu schätzen wissen. Du hast dir auch eine Beere verdient. Lützi-Bäre. Die ist aber ziemlich lützig von Namen. her. Vergisst du auch so leicht, wo du eine Bären gepflanzt hast? Ja. Ja, das hatte ich mir. Das Problem kenne ich. Auf deiner Karte kannst du nachsehen, wo reife Bären darauf warten, gefügt zu werden. Echt? Auf der Karte? Ah, Bäume und Bären mit, mit Plus. Ah, alles, was ich gepflanzt habe. Oh, lol. Auch Bäume. Wenn man Honigbäume hat. Okay, das ist sehr nützlich. Wie es mit einigen Bären? Alle Sorten sind auf frischem Anbau. Ah, kein Bock. Okay, dann nee. Du, du, du, du, du. Kämpfen wir mal gegen sie. Wie, du möchtest kämpfen? Ich wollte bei der super -Bild -Bild mitmachen, aber wenn der Kampf nicht lange dauert... Naja, du drehst dich ja hier im Kreis oder, oder bah, übst hier ja irgendeine. irgendwas. Ich meine, im Wettbewerb geht es nicht um uns, sondern um unsere Pokémon. Also. Vielleicht hat sie mit einem männlichen Attribut getanzt? Weiß nicht. Aber Schande, dass du männliche Attribut hast. Die Dinger sind zu nutzlos. Ich finde allgemein sehr schade, dass männliche Wartribis nichts können, einfach wirklich nutzlos sind. Wenn sie diesen Inderpunkt in der Mitte nicht haben, sind sie, sind sie männlich. Und äh Ja, ohne diesen Inderpunkt, das ist einfach schlecht. Männliche können gar nichts. Die weiblichen können sich weiterentwickeln zu einem starken Pokémon, aber. Die männlichen. können nichts. Das ist einfach traurig. Das ist einfach traurig. Ein Roselia. Ich finde, die sollten mit so ganz vielen Pokémon vielleicht noch irgendwas machen. Zum Beispiel, guck mal, um, ein Porenta, so ich das Ding, hat ja zum Beispiel in Gala eine Weiterentwicklung bekommen. Was zwar ganz cool ist, dass Porenta ein bisschen was bekommt, aber das Problem ist, das eigentliche Problem bei Porenta war, dass es nichts konnte. Und jetzt hat man ein neues Porenta gemacht, was was konnte, aber das alte kann ja immer noch nichts. Hat nichts gemacht. Ich finde, das hätte man vielleicht ein bisschen überarbeiten können. Ich hab verloren! Ja, aber da kam schnell schnell vorbeigegangen. Ist doch gut. So, deine Pokémon, ihr habt so viel Energie! Ihr könnt bei der super Superwettbewerb schon gut abschneiden! Maybe. Vielleicht, vielleicht. Du kämpfen? Sag kein Wort! Nimm einfach das hier! Uh! Danke für die ähm ähm ja für das äh, D-Wort, danke. Und ein Spiritkern? Hä, was ist das denn? Das gehört doch gar nicht dazu. Ja, aber geh mal zur Route 209. Begib dich in den unteren Lausche der Steinsäule. Geh mit dem Menschen im Untergrund. rund. Uh, der gibt einen, einen Tipp für ein anderes Pokémon. Aber jetzt haben wir doch ein Pflanzenverstärkungsitem bekommen. Kann das sein? Ah, nee, das sind die Bären. Ja, Spiritkern. Ah, nee, das ist was ganz anderes. Ein wichtiges Item, mit dem ein Steinturm repariert werden kann. Manchmal erklingen Stimmen aus seinem Inneren. Uh. Ja, das hier ist ein... Na, obwohl ich sag's noch nicht. Ich das noch nicht. Aber hey. Möchtest du mich zeichnen? Zwei Trainer im Kampf. Lass uns nicht so wundervolle Zähne in einem Gemälde festhalten. Oh Gott, wenn ich dich im Gemälde feststecke und dann verkauft werde an Professor Jekyll, Dann okay. Wilhelm. Du, du, du, du. Pantimimi? <lacht> Pantimimi ist schon ganz lustig. Pantimus auch eigentlich. Die, die, die, die, die, die. Warte, es nicht bis sogar Oder das Gegenteil? Ich weiß, dass es Psycho ist, aber ich bin nicht 100%ig vertraut mit meinem Charting. Das wissen vielleicht viele. Ich werde es ausprobieren. Normal? Keine Ahnung. habe mir gedacht, Unlicht und Psycho, der macht um meine komische, besondere Reaktion bei. Aber nein. Oh, Mobile. Lustig, wenn Mobile ist. Es ist eine kleine Pflanze, ein kleiner Baum. Man würde denken, äh, es wäre Typ Pflanze, aber es ist Typ Gestein. Denn die Weiterentwicklung ist ein Mogelbaum und da sagt eigentlich schon der Name, er mogelt. Er ist gar nicht das, wonach er aussieht. Er ist nur eine Attrappe. Oh, level up, schön. Aber Tricky nicht, schade. voll, ich vor voller Inspiration. Cool. Okay, und äh, wo führt uns das hier? Herzhofen? Wir sind da? Sind wir da? Oh. Vielleicht. Wenn jemand die Stadt Herzhofen erwähnt, denke ich sofort. Super Wettbewerbsshow. Ich werde mit meinem mal daran teilnehmen. Pipi. Okay. Herzhofen ist ein Ort wie aus dem Bilderbuch. Kein Wunder, dass es Jahr für Jahr zur schönsten Stadt Sinus gewählt wird. Jeder will hier leben. Aha. Das ist ja interessant. Hier sind wir jetzt. Und hier ist Herzhofen. Wie weit wir gekommen sind. Hm, aber hier oben geht es ja noch weiter. Und hier. Man oh, kann ja alle Namen sehen. Okay, das finde ich ein bisschen spoilerino. Deshalb lasse ich es mal. Aber trotzdem. Auf nach Herzhofen! Hä? <lacht> Was für ein Glück, dass du in der Nähe warst. Ohne dich wäre mein hasbüro wer weiß schon, wohin die laufen. So Housebüro, zurück zeig den Ball. <lacht> Jetzt einfach die Nicht mal irgendwie ein oder irgendwas. Einfach die Mein Name ist Julia. Ich bin Juro. Ich, ich, Jurorin Julia, die Jurorin. Bei der Super Wettbewerbsshow. Besuch mich doch mal in der Wettbewerbshalle, damit ich dir angemessen danken kann. Hübsches Kleid. Werde ich machen. Aha. Hier geht's nach unten. Wo führt denn das hin? Aha. Pokémon Landgut. Okay. Sehr interessant. Da unten ist auch eine Stadt. Aber da sollen wir wahrscheinlich erst später hin. Eins, zwei, step. Eins, zwei, flip. Und Triumph. Die üben hier. Nera! Ein cooles Scharnera. ziemlich groß das Ding. Du bist der Trainer, nicht wahr? Dann hast du die Qual der Wahl. Stellst du dich der Arena oder der Superwettbewerbsshow? Beides, warum nicht? Herzrufen. hier wird einem warm ums Herz. Ach ja? Ich komme aus der Höhenregion und bin hier nur zu Besuch. Auf der Suche nach der Wettbewerbshalle hatte ich mich dummerweise verlaufen. Zum Glück haben mir die freundlichen Leute hier den Weg gezeigt. So viel Hilfsbereitschaft gegenüber einem Fremden, das hat mich wirklich beeindruckt. Auch ich bin gerne hilfsbereit. Darf ich dir daher zeigen, wo sich die Wettbewerbshalle befindet? Ja, klar. Gut, bitte folge mir. Wir sind echt nette Leute. Kein Wunder, dass hier Leute leben wollen. Hier sind aber wirklich viele Menschen. Es ist eine große Stadt. Krass. Also für pokémon schon das, ist das eine große Stadt. Dies ist die Wettbewerbshalle. Bitte tritt ein. Ah, nee, kein Bock. Irgendwann später, aber jetzt habe ich... Ich hab keinen Bock. Du, du, du. Ganz viele Babys sind hier. Wenn ich mein Baby im Wagen spazieren fahre, ich, sehe ich die Stadt halt mit anderen Augen. Ich achte dann viel mehr auf Treppen und Schlaglöcher. <lacht> <lacht> gu gu gu gu gu. Cool. Du, du, du, du, du, du, du, du. Leute aus der ganzen Welt schauen, bei der Super -Web -Web -Web, schaut zu. Was wenn die ganze Welt bei einem Scham verfällt? Was soll ich nur tun? Ich weiß es nicht. Unsere Superwettbewerbsshow und der Platz der Treue locken viele Besucher an. Deshalb müssen wir unser Bestes geben, um die Stadt schön zu halten. Cool. Was ein Hotel? Es scheint so. Oh, hat nur eine weitere Etage. Okay. Ich konnte gar nichts drücken. Der macht das automatisch. Was ist denn hier? Hier, diese Muschelglocke kannst du einem Pokémon zum Tragen geben, wenn du magst. Uh, danke. <lacht> so random. Ah ja, okay, ich weiß, was es ist. Mit der Muschelglocke können wir uns jede Runde heilen, richtig? Ein Item zum Tragen. Es stellt einige KP des Trägers immer dann wieder her, wenn dieser dem Ziel Schaden zufügt. Wir geben es Tails, einfach weil es ist eine Muschel und Tails ist ein Wasser-Pokémon. 1 plus 1 ist 2. Oder Fisch. Piep, piep, piep, piep. Ja, Pipi, bestimmt mit zu. Schade, ich dachte man könnte in fremde Bätter rein. B Betten rein, aber.. Niemand hat mir gesagt, dass das illegal ist. Also das konnte ich ja nicht wissen. Naja, komm. Du du du, jetzt können wir die Stadt erkunden. Denn die ist ziemlich groß. So was. Oh, da steht immer wieder hier. Okay. Pokémon Fanclub, alle Trainer sind willkommen. Echt auch ich? Jetzt so... Nein! Und wieder raus. Okay. Wow, das ist ziemlich groß hier. Haspi. Warum bewegen sich die Pokémon wie NPCs? Das ist cursed! Das ist richtig cursed! <lacht> Bi -pi -bi -bi. Okay, spann dich. Willkommen im Pokémon Fan Club! Oh, dein Tails! Es mag dich und scheint gerne in deiner Gesellschaft zu sein! So cool! Aber wer hat gesagt, dass ich Tales vorne habe? Ich habe doch äh, Tricky vorne. Ja, finde ich auch. Hallo, hallo, wie geht's dir? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclubs. Ja, das bin ich. Wenn du deine Pokémon, ich sage mal, belohnen willst, was tust du dann? Nun, was mich betrifft, ich gebe ihnen einen leckeren Knurps. Was meinst du? Weil ich, weil ich damit, ich sage mal, meine Zuneigung zu ihnen ausdrücken kann. Ein Beispiel, sagen wir mal, ich gebe meinem Pokémon einen süßen Knusp zu verdauen. Dadurch gewinnt es deutlich an Anmut. Anderes Beispiel, sagen wir mal, ich lasse es einem scharfen Knusp verputzen. Dann kann sich mein Pokémon auf eine geballte Ladung Coolness gefasst machen. Wie du siehst, sind Knusp mir sehr wichtig und gesund für alle Pokémon. Nun, ich würde sagen, für deine Geduld hast du dir diese Knusbox box reglich verdient. Viel Vergnügen damit, das wünsche ich dir. Oh, eine Weiß nicht, ob es damit damals schon gab, aber... Ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern. Deshalb ist das sehr interessant für mich. Fülle sie fleißig mit vielen Knospen, die du dann großzügig an deine Punkten verteilst. Aha. Key-Items, ja. Wir haben übrigens das hier bekommen. Kampf Ein da Ein Gerät, das rückkampfwillige Trainer ausfindig macht. Das heißt, damit kann man Rematches herausfordern. Eine Box für leckere Knuspe. Ist noch was drin? Uh, das sieht schick aus. Nö, ne, hier scheint nichts drin zu sein. Zumindest noch nicht. Aber können wir Pokémon etwa füttern? Ha, ah, das ist ziemlich cool. Das ist ja komplett. Ne Nein, eigentlich nicht. Ich habe aus Versehen ich hab das gedrückt. I'm sorry. Der Kinderwagen fühlt sich von Tag zu Tag schwerer an. Wie schnell die Zeit verfliegt. Mit welchem Pokémon sich mein Kind wohl zuerst anfreunden wird. Und was sagt das Kind dazu? Papa, Mama. Ich bin ja eine Mama. Das ist ein Mr. Shadness. Oh Gott, nein. Schnell weg hier. Ich habe übrigens vergessen, in manchen Städten ja, die Pokémon-Märkte abzuchecken. Sorry dafür. Ich würde gerne einen Beleber kaufen, aber ich habe erst zwei Orden. Das genug leider nicht. Oh, okay. Oh, die Musik ist so schön. Das ist ein Sticker? Lass mich überlegen. Ah, ich weiß. Sticker kann man auf dem Platz der Treue finden. Platz der Treue? Ha. Huh? Knusperei. Leckere Knuspe versüßen das Leben. Und uh, Bäckerei, aber für Knuspe? Cool. Du, du, du, du, du, du, du, du, Hallo, hier kannst du durch das Kochen von Beeren Knuspe zubereiten. Uh, das machen wir dann in der nächsten Folge. Würde ich sagen. Das ist nämlich ziemlich, ziemlich interessant. Als ich einen Wasserstein auf mein Pokémon angewendet habe, hat es sich entwickelt. Ja, es gibt Entwicklungssteine. Manche Pokémon brauchen halt eine besondere Art und Weise, sich zu entwickeln. Manche können nicht einfach nur mit einem ähm, Level-Up sich entwickeln. Manche brauchen dafür Items. Und manche muss man tauschen. Und manche muss man mit Items tauschen. Der Sinn meines Lebens besteht darin in meiner Geheimbasis, in den Untergrund hin, in eine Statue an die nächste zu rein. Ja, für vieles hast du der Sinn des Lebens wohl. Also. Dann würde ich sagen... Na gut, das würde ich schon sagen. Du wolltest sagen, dass das ist ist, oder? Also nach meiner Hochzeit möchte ich gerne Herzhofen leben. Aber mein Freund will nach Schleiede ziehen. Allein wegen des Einkaufszentrums dort. Schleiede? Ich schätze, diesem Ort werden wir auch noch kommen. Wir werden nachsehen.